Ich bin Sophie Schumacher, gelernte Automobilmechatronikerin Fachrichtung Nutzfahrzeug auf gut deutsch Lastwagenmech und arbeite für Gamma AG in Studien. Was mich an meinem Beruf fasziniert, ist die ganze Mechanik, Technik, Elektronik, Pneumatik. Wo dahinter steckt, dass die Lastwagen so auf der Straße umfahren, wie sie umfahren können. Und Lastwagenfahren an sich ist natürlich mega cool. Und ich arbeite einfach die halt sehr gerne mit meinen Hängen. Wenn auch du gerne deine Hänge brauchst, um zu gerne in einem coolen Team arbeiten arbeiten und Faszination für Mathematik und Technik mitbringst, wäre Last Tagemäch einen Beruf für dich.